Natur, Musik, Meditation mit Liliane Enzler. Ich möchte dich einladen zu meinem Klangerlebnis. Dabei führe ich dich zuerst mit dem Atem zur Entspannung und zum Hinhören einer ganz besonderen Sphärenmusik mit den Obertoninstrumenten Klangschale und Monokord. Mache es dir bequem, sodass du tief atmen kannst. Spüre, wie beim Einatmen die Luft durch die Nase, durch die Lungen in den Bauchraum einströmt. Und beim Ausatmen verlässt dich alle Anspannung. Beim Einatmen ist Raum und Weite. Beim Ausatmen ist Loslassen und Entspannen. Beim Einatmen ist Raum und Weite. Beim Ausatmen ist Loslassen und Entspannen. Und nun lausche den harmonisierenden Klängen eines Monochordes und Klangschalen. Mehrere Monochorde klingen in einer Gruppe live gespielt so schön wie Engelschöre. Man kann diese Sphärenharmonie eigentlich nicht beschreiben. Man muss es selbst erleben. Und das kann jeder Interessierte zum Beispiel bei meinen Klangerlebnisabenden oder bei Einzelterminen. Denn jeder Mensch kann diese Instrumente mit etwas Gefühl leicht spielen. Je nach Neigung und Wunsch der Gruppe bringe ich meinen Erfahrungsschatz ein und führe die Teilnehmer zu ihrer eigenen Kreativität. So können wir die eigene Stimme stärken und ertönen lassen oder mit verschiedenen Instrumenten wie Flöte, Geige, Keyboard zum Klangteppich dazuspielen. Besonders die Melodieseite des Monochords, das Koto, Lädt zum einfachen Zupfen ein. Einfach selber frei musizieren, das erfüllt mit tiefer Freude und bringt unseren Körper und Geist in Einklang. Hörbeispiele meiner selbstgemachten Musik findest du auf meinem YouTube-Kanal Liliane Ensler. Ich danke dir und wünsche dir viel Freude.